Auf Wunsch nochmal eine kleine Übersicht dazu, wie ich die Demonstrationss-True-Tiefs momentan bastel, wenn da jemand ein Schultief von mir haben möchte, um das Kollegen mal zu zeigen, wie das funktioniert, dann nehme ich mir meistens diese beiden Varianten hierher, also das ist einmal die erste Variante, die ich nehme. Da ist das Ding hier eigentlich schon fast der Schaltplan, so wie ihr seht. Ne? Und da ist es so, dass hier eine LED eingebaut werden kann, zwischen Plus und dem Kollektor praktisch. Und dann ganz normal, wo man die LED nochmal abnimmt. Ne? Das wäre die eine Variante. Auch, also ich mache es immer mit Diode hier im, im Minus drin, ne, die man dann auch überbrücken kann. Aber... Das könnt ihr ja dann alles selbst probieren und die andere Variante ist dann ähm, zwischen Basis und Kollektor. Eine LED oder auch zwei parallel, so wie ich es hier gemacht habe und da an die normale Stelle, wo die normale LED rankommt, äh, könnt ihr dann auch zwei oder drei parallel nehmen. Das Poddy hierfür ist ein bisschen überdimensioniert, das 2,2k Poddy, Es würde auch ein 1k Poddy oder sogar 500 Ohm Poddy funktionieren. Der Rest erklärt sich hier bei der Batterie, äh, habe ich, hab ich das falsch eingemalt? Naja, jedenfalls oben Plus und unten Minus bei der Batterie. Ja, der Rest ist so, wie es hier drauf gemalt wurde. Hm. Äh, es funktioniert, man kann ein bisschen was damit zeigen und... Darauf kommt es ja erstmal an, um den Start zu geben. Ne?